Hallo Freunde der Virtual Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Playstation Katze ist aus dem Sack, alles weitere nach dem Intro. Ja, der Preis der PSVR 2 wurde heute bekannt gegeben und er liegt bei 599 Euro und es ist wahrscheinlich mehr als die meisten da draußen äh, ja erwartet haben. Ich habe auch so zwischen 450 und 500 Euro so gerechnet, irgendwie was unter dem Playstation 5 Preis. Ja, leider sind es jetzt 599 Euro, ist natürlich nicht wenig Geld, aber ja, wir VR-Fans, wir brauchen ja unbedingt neue VR-Brillen und neue, neuen VR-Content. Da bezahlen wir natürlich wahrscheinlich fast jeden Preis. Und ähm, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt ähm, einen Bundle. Es gibt jetzt erstmal ja, die PlayStation VR als alleiniges Bundle für 599 Euro. Und ähm, ja, erhält PSVR 2, PSVR Sense Controller und Stereo Kopfhörer. Und dann gibt es dieses Horizon Bundle, was ich mir wahrscheinlich dann auch holen werde. Für 649 Euro direkt mit Horizon Call of the Mountain. Das äh, wird mit Sicherheit ein richtig geniales VR-Game werden. Also ich kenne bis jetzt nur die Flat-Version von Horizon. Und äh, ja, das ist ein richtig geiles Game. Ich kann es mir noch nicht in VR vorstellen, aber da freue ich mich drauf. Und äh, ja, das kostet 6,49 Dann gibt es hier eine ne Ladeschale für ähm, die Controller, für die Playstation Sense Controller. Und äh, die geht mit 49,99 Euro raus. Und ähm, ja, einfach draufklicken und aufladen. Ob man es jetzt haben muss oder nicht, muss man äh, sich selbst äh, ne, entscheiden, muss man für sich selbst entscheiden. Aber ja, das Ganze wird am 15. November vorbestellbar sein. Und ihr müsst euch aber dafür registrieren, dass ihr es vorbestellen könnt. Das zeige ich euch auch gleich mal, wo das geht. Und ähm, am 22. Februar 23 soll die PSV2 dann erscheinen und ähm, ja ihr müsst euch auf dieser Seite direct.playstation.com registrieren und ähm, ja Drückt einmal hier drauf auf Registrieren, das habe ich eben schon mal gemacht. Dann kommt hier diese Seite, dann könnt ihr euch entweder registrieren für eine Play als, als Playstation-Account, also wenn ihr noch keinen haben solltet. Wenn ihr aber schon eine habt, gibt es auch einen Punkt Anmelden, das habe ich hier bereits getan. Und dann steht hier, genau hier, ein blauer Button, jetzt registrieren, damit ihr euch registrieren könnt, dass ihr eine Playstation VR am 15. vorbestellen könnt. Und ja, ich denke mal, dann bekommt man per E-Mail Bescheid. Kann vorbestellen und gut, wenn alles gut läuft, äh, muss man natürlich abwarten, wie das Ganze äh, abläuft. Und hier gibt es dann nochmal einen Punkt, falls ihr noch keine PlayStation 5 Konsole habt, ich weiß, viele da draußen haben echt noch keine, haben noch Pech gehabt, wollten immer eine haben, ja, dann könnt ihr euch auch jetzt hier registrieren, um äh, eine PlayStation 5 auch zu kaufen, vorzubestellen. Und äh, ja, falls ihr da noch äh, echt nirgendwo eine bekommen habt. Es gibt ein ganz gutes Forum, da habe ich auch mich angemeldet. Vorraum heißt das und ähm, ja, da könnt ihr euch registrieren und könnt ihr euch auch eine App installieren auf euer Handy und wird, werdet immer ja, informiert, falls irgendwo da draußen bei den ganzen Herstellern oder, oder Versandhäusern was frei ist. Ähm, ja, Dann könnt ihr da bestellen und man muss ein bisschen Geduld haben, aber dadurch habe ich innerhalb von zwei Wochen glaube ich meine Playstation 5 bestellen können. Ja Leute, was sagt ihr dazu? Ist äh, der Preis angemessen? Ist der zu so hoch? Würde ich natürlich gerne eure Meinung auch dazu haben. Und äh, die könnt ihr gerne unter den Kommentaren mal äh, kundtun. Und äh, ja, wir haben diese Info heute schon ganz früh in unserer ja, VR World Germany Facebook Gruppe gehabt. Einmal die Claudia, unsere Admina hat es bekannt gegeben. Und äh, dann war auch noch der Rainer Lampe am Start und hat es auch nochmal gepostet. Also wir waren da relativ schnell und äh, ja, falls ihr euch auch immer wieder ja, schnell informieren wollt und wolltet nicht unbedingt auf, auf Videos von mir warten, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns join würdet, der Gruppe beitretet und äh, ja, wir sind jetzt 227 Leute, werden immer mehr und eine richtig äh, nette Truppe, sage ich einfach mal. Und äh, ja, wir tauschen uns da ganz gut aus über diverse VR-Themen. Ähm, ja, es ist auch gewollt, dass Leute da ähm, ja, posten, wenn sie interessante News finden. Äh, es ist auch erlaubt, äh, wenn einer einen YouTube-Kanal macht, da ab und zu mal seine Videos zu posten. ist auch überhaupt kein Problem, äh, falls es jetzt nicht ausartet und äh, alle Stunde oder so irgendwas gepostet wird. Ja Leute, wie gesagt, eure Meinung würde ich gerne zu dem Thema wissen, gerne in die Kommentare oder können wir natürlich auch in der Facebook-Gruppe darüber sprechen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Like aufs Video würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, ich sag mal bis demnächst. Tschüss.